Ja, willkommen zu einer neuen Folge Spektrum. Wir reden jetzt äh, heute über den Algorithmus äh, ein, und dafür haben wir zwei Gäste. Einmal den bekannten Text Evaluism und Johannes, der auch noch ein interessantes Konzept vorstellen wird, was besonders äh, ja, die, jungen Leute, äh, die jungen Leute ansprechen wird, weil es auch um Gegenkultur geht. Ja. ja, ich freue mich heute hier zu sein. Ja, ich auch. Und ähm, ich fange direkt mal an und gebe einen ganz, ganz kurzen Überblick über äh, Algorithmus. Also Algorithmus, darunter versteht man im Endeffekt äh, ja die nicht gewaltvolle Revolution durch Gegenökonomie mit dem Ziel, eine auf Freiwilligkeit basierende äh, Gesellschaft äh, zu erschaffen. Genau, das wurde von äh, Samuel Edward Conkin, den Dritten äh, ausgearbeitet. Gibt es auch äh, gute Texte von ihm zu, unter anderem New Libertarian Manifesto, äh, für die, die tiefer einsteigen wollen. Wir steigen jetzt aber schon äh, direkt richtig ein in den Fall und ich übergebe mal ähm, an den Markus. Ja, was Evaluism schon richtig gesagt hat, das äh, Beste am Algorithmus ist natürlich, dass er gewaltlos ist, weil äh, die Libertären, das, das NAP ist ja jetzt eigentlich kein leeres Versprechen und ähm, mit so linken Fantasien wie einer Revolution, da werden natürlich immer äh, unbeteiligte Dritte mit reingezogen, was wir verhindern wollen. Und äh, besonders für, für etwas jüngere Leute wie uns jetzt ähm, ist es natürlich auch wichtig, dass man, äh, wenn man politisch oder in unserem Fall ja gar nicht politisch äh, aktiv ist, dass man quasi auch eine Gegenkultur hat. Und dafür braucht es natürlich Konzepte. Und da finden sich so manche, im, im Spektrum des Algorithmus und über eins werden wir heute besonders sprechen. Und genau deswegen haben wir auch den Johannes als Gast. Ja, was man dazu vielleicht noch äh, anbringen kann, äh, wer sich noch ein bisschen ähm, mit einem Comic in Algorithmus rein, ähm, fuchsen will, kann ich nur empfehlen, Alongside Night heißt das, gibt es als Graphic Novel, als als Comic äh, von J. Neil Schulman. Und das beschäftigt sich auch mit Algorithmus. Kann man auf jeden Fall mal reingucken. Gibt es auf Amazon. Genau. Nachher stelle ich noch ein anderes Buch vor, äh, passend zum Thema. Äh, grundsätzlich geht es bei Algorithmus eben darum, durch zum Beispiel Schwarzmärkte äh, einfach unter dem Radar äh, Freihandel zu betreiben und damit eben den Staat zu zersetzen. Und das eben das, was wir meinen, wenn wir sagen, es ist gewaltfrei und man braucht keine blutige Revolution dafür. Ja, genau. Also eher den Staat eben auszutrocknen, indem man ihm äh, die Mittel abzieht, eben ja Peer-to-Peer -peer handelt. Also es wird da auch nochmal unterschieden, also nicht nur zwischen äh, Schwarzmärkten, sondern ähm, es gibt auch sozusagen graue Märkte nach dem Konzept. Und das sind dann so Sachen wie äh, zum Beispiel so ein... Ähm, so einen Garagenverkauf, ja, da wird auch niemand äh, Steuern für zahlen und die meisten Leute sind auch irgendwo zumindest ein bisschen auguristisch veranlagt, dass sie das auch machen oder beziehungsweise bei so einem äh, Flohmarkt, da zahlt auch niemand Steuern und das ist allen bekannt und eigentlich auch allen egal. Ja, ja besonders, äh, das vergessen ja immer so viele, also eigentlich der Großteil unseres Lebens ist ja Anarchismus, weil die meisten Sachen sind ja gar nicht durchreguliert, noch und zum Glück. Und äh, genau, das will der Algorithmus halt einfach ausbauen, weil die Sachen, die nicht reguliert sind, funktionieren einfach tausendmal besser und ähm, dafür, dass man das aber quasi auch, auch hinbekommt, äh, braucht es auch eine Gegenkultur und äh, da kann Johannes einmal ein bisschen was zu erzählen, was halt äh, aus seiner und auch unserer Erfahrung jetzt relativ wichtig dafür ist. Ja, also grundsätzlich bin ich ja erstmal hier eingeladen, um über mein Herzensprojekt, das äh, Café Agora, zu reden. Beziehungsweise äh, dieses ganze Konzept, ähm, was, wie ich darauf gekommen bin, was ich gleich vorstellen werde, was das überhaupt ist, ist eben, dass mir aufgefallen ist, dass Linke äh, vor allem eben zum Beispiel kleine Kneipen besitzen, ähm, eigene Festivals, Punkbands haben... Ähm, eigene Kleidung tragen, Sticker, Buttons, das ganze Programm, also diese ganze Lebenswelt, das, was ich jetzt einfach mal unter dem ja schon etwas vorbelasteten Begriff Gegenkultur fassen würde, ähm, zusammenfassen würde äh, und dass das bei Liberalen eben überhaupt nicht der Fall ist. Also du kannst, also was soll das sein, liberale Musik oder wie, wie, würde, wie würde eine liberale, ein liberaler Dresscode aussehen? Ähm, selbst auch die Neurechten haben das mittlerweile, also namentlich die Identitäre Bewegung zum Beispiel, selbst die kriegen das irgendwie hin, ganz krude ähm, äh, Gegenkultur, Identität, also du kannst dir dein Haus identitär einrichten, genauso wie du dein Haus äh, punkermäßig einrichten kannst und ist eben die Frage, wenn wir politisch erfolgreich sein wollen, dann müssen wir das halt nicht durch irgendwelche komischen Wahlkreise wie bei den Julis oder so, also wir können darauf nicht setzen, sondern wir müssen den Leuten irgendwas bieten. Und was bieten die Liberalen den Leuten? Nichts, also rein überhaupt gar nichts, außer mal den Juli-Stammtisch oder den liberalen Hochschulgruppe-Stammtisch, wo sich die Leute dann mit Bier betrinken und aber bei jedem Bier nicht unbedingt liberaler werden, sondern eben das Gegenteil. Und das ist eben nicht... Erfolgs äh, ist nicht zielführend. Und dann habe ich mir überlegt, ja, was ist denn, was ist denn das Wichtigste, wenn man langfristig auch so kleine Gruppen aufbauen will? Wie hält das lange zusammen? Geht das, indem man sich einfach die ganze Zeit auf Discord trifft und rumlabert und sich dann auf Discord beeft oder auf Twitter, weil der eine ja nicht anarchokapitalistisch genug ist äh, oder der andere zu anarchistisch ist? also, oder zu agoristisch, also, ja, Agorismus ist eigentlich auch nur ein fancy Wort für kriminell. <lacht> äh, nee, geht natürlich nicht, sondern die einzige Möglichkeit, langfristig mit Gegenkultur eine Gegenkultur aufzubauen, damit es Erfolg zu haben, ist eben regelmäßige Treffen in Person. Anders geht das nicht. Und wie kann man das organisieren, äh, ohne gleich den Juli-Stammtisch am Ende zu haben? Ja, es wäre doch irgendwie geil, wenn es zum Beispiel so eine Art äh, ja, so, so eine Art Begegnungsstätte, Kneipe, Zentrum oder sowas gäbe, wo sich dann zum Beispiel Libertäre regelmäßig ähm, eben auf dem Bier treffen können. Und genau, und darum geht es im Prinzip beim Café Agora. Okay, ja, sehr gut zusammengefasst. Äh, auch hört sich mega interessant an. Und besonders äh, für mich ist das... Also das hört sich vielleicht ein bisschen blöd an, aber für mich sind das echt Privatstädte in klein und die finde ich generell richtig geil. ist äh, eins der mit, mit der erfolgsversprechendsten Konzepte im heutigen Libertarismus. Und äh, genau deswegen, also Titus Gebel ist halt auch einer richtig underrated in der libertären Szene, ähm, weil es gibt halt richtig viele Leute, die zum zehnten Mal irgendwie Mises interpretieren oder irgendwie halt Theorie gibt es wirklich äh, zur Genüge. Und da sind halt Leute, die halt so richtige Macher sind, ähm, die fehlen halt ein bisschen, obwohl es da richtig viel Potenzial gibt. Und äh, genau in die Richtung geht das ja, äh, das Kaffee-Agora-Konzept. Und genau deswegen ist das ja auch so wichtig. Ja, da, da kann ich aus einem linken äh, äh, Lied zitieren. Die einen wollen nur theoretisch und den anderen fehlt die Theorie. Und äh, ich bin eben für die Leute äh, da, die ähm, sozusagen bis dato nur theoretisch eben vom Libertarismus überzeugt sind und dass sie mal ins Mache kommen. Also das ist so ein bisschen das Konzept dahinter. Aber im Café Agora kann man sich auch äh, Theoriebildung aneignen. Also da kommen wir nachher vielleicht noch zu, aber wir haben zum Beispiel auch so ein kleines Bücherregal, wo sich jeder was ausleihen kann, was reinstellen kann. Das funktioniert auch sehr gut. Also keine trage ich da am Ende hier, sondern ähm, die Leute machen das. Aber äh, nochmal zurück, bevor ich jetzt abschweife. Ähm, ja, es ist so eine Art kleine Pri freie Privatstadt und das ist auch das Konzept und das ist auch, warum wir die Segel mit der Fahne eines Piratenschiffes eben als Logo haben. Es gibt da ein ganz cooles Buch, das heißt Libertalia, das ist äh, Libertalia, die utopische Piratenrepublik von Daniel Defoe. Ähm, es gab eben damals diese Piratenrepublik Libertalia und in dem Buch wird eben auf die politischen Verhältnisse dort eingegangen. Und das war auch so ein bisschen die Inspiration, eben zusammen auch mit Leuten, die zum Beispiel Seasteading betreiben, falls ihr das kennt. Also äh, gibt es verschiedene Arten von zum Beispiel sich eine bohrinsel zu kaufen oder es gibt sogar, ich glaube, es gibt ein Seasteading-Projekt, wo die so riesige super Tanker zusammengebunden haben und dann eben auf internationalen Gewässern quasi eine freie Privatstadt gebunden gebildet haben. Da, da lass mich einmal kurz einhaken. Sehr gern. Da muss ich wirklich zu so sagen, gebt euch den Film Die Roseninsel. Ich weiß nicht, ob der noch irgendwo verfügbar ist, aber das ist genau, wenn ihr wirklich erklärt haben wollt, was Agorismus ist. Das ist halt, also guckt euch den Film einfach an. Das ist ein Typ, der ist der ultimative Agorist, ohne es selber zu wissen und äh, einfach nur richtig geil. Also guckt euch den Film an. Auf jeden Fall. Schaut euch den Film an. Genau und ich hatte eben für ein Thema gesucht, wie, wie soll denn jetzt so ein libertärer Freiraum aussehen und das erste Thema, was mir eingefallen ist, war eben so diese Seemanns-Piraten-Ästhetik und so ist dann eben das Café Agora auch geworden. Also vielleicht nochmal ein von, bisschen von vorne anfangen, das Café Agora ist ein kleiner angemieteter Raum, den wir haben irgendwo und es gibt mittlerweile auch ein zweites Café Agora irgendwo, da können wir nachher noch drauf eingehen. Und eben das ursprüngliche Café Agora, um das ich mich unter anderem kümmere, das ist eben stark mit Piraten- und Schiffbezug. Und äh, da, das kommt eben daher, was ich gerade angesprochen habe. Und wir sind natürlich auch verwegende Großstadtpiraten und äh, verwegende Agoristen, die äh, ihr eigenes Ding machen, wie als wären wir eigentlich alle auf einem Piratenschiff, das über die freie See braust. Genau. Und ja, äh, wir hoffen, dass noch viel mehr dazu kommt. Ähm, wir arbeiten ja auch äh, zusammen mit Liberty Rising, mit auch mit den Marktradikalen, mit äh, auch der halt neu gegründeten Partei, die Libertären. Also die kommen uns manchmal besuchen. Und das ist eben eine Begegnungsstätte sozusagen, wo halt sich halt die verschiedensten Leute, ob liberal, ob libertär, ähm, eben halt treffen können. Und dann einfach, einfach mal gemeinsam einen Freiraum genießen können, in dem Sinne, dass man einfach mal auch unter seinesgleichen ist, unter, unter normalen Leuten und äh, so ziemlich machen kann, was man will und äh, einfach mal eine Auszeit hat vor der Außenwelt und das schweißt dann eben auch zusammen. Ja, ich glaube, man kann sagen, wer das Sunrise vermisst, äh, der braucht einen Café Agora bei sich in der Nähe, weil äh, das gibt immer wieder so ein bisschen Throwbacks, finde ich. Jeden Freitag Sunrise, jeden Freitag Sunrise, im Prinzip, das hat der ein, ein Matrose von uns mal gesagt, äh, es ist jedes Wochenende wieder wie Urlaub, das ist ein Originalzitat und so sehe ich das auch. Also wir haben zum Beispiel, ähm, also wir haben schon über 50 Veranstaltungen im originalen Café Agora abgehalten und wir denken uns halt jede Woche was anderes aus. Ähm, bei vielen wart ihr ja auch, ihr zwei ähm, oder einer von euch auch dabei. Und wir können dann gleich vielleicht noch nachher noch ein paar Anekdoten erzählen. Ich kann ja jetzt mal vielleicht so ein bisschen äh, ein paar Veranstaltungen ähm, vorlesen, damit ihr so einen Eindruck habt, die Zuhörer. Zum Beispiel haben wir da den Triadenabend. Das sind eben die Triadentreffen von Liberty Rising. Da, die finden da eben zum Beispiel auch statt ähm, ab und zu. Dann haben wir natürlich so zum Beispiel Guinness-Abend, wo wir dann Guinness trinken und alles ist irisch und so. Halloween, ähm, Bowle-Abend, wo es dann halt eine große Bowle gibt, die schön gemacht wird. starkbier eine Weinverkostung hatten wir richtig mit Bogen und allem und jemanden, der sich mit Wein auskannte und eine Käseplatte. Craftbier-Abend, einen Lesekreis hatten wir jetzt schon zweimal. Wir haben Atlas Truck von Ayn Rand gelesen. Ähm, nee, tut mir leid, der Fountainhead von Ayn Rand. Ähm, Tiki-Abend hatten wir zweimal. Letztes Weihnachten hatten wir Glühwein und Wichteln, da haben sich alle gegenseitig beschenkt. Feuerzangenbowle, Pokerabend, natürlich ohne Geld, äh, Tiefenstreich. Kuba ähm, Libre-Abend, Cider, äh, Cider- und Darturnier. Ähm, Geburtstage werden da gefeiert. Wir hatten ein Whisky-Tasting. Wir hatten ähm, Prohibitionsabend, wo jeder seine Getränke verstecken musste und die heimlich dann in seine alkoholfreien Getränke irgendwie schmuggeln musste, ohne dass es der Wirt merkt. Ähm, ja, äh, Redneck-Abend, wo wir uns im Park getroffen haben und alle uns wie Rednecks angezogen haben und gegrillt haben. Und zum Beispiel mexikanischen Abend, da gab es dann Tacos, die einer gemacht hat, der Mexikaner ist. Und ähm, halt eben Tequila und, und Corona-Bier. Damit ihr mal so einen Eindruck habt, äh, so was ungefähr findet da eben statt und äh, zum Beispiel ist das dann auch immer in Verbindung, also nicht immer, aber oft in Verbindung mit politischen Sachen. Zum Beispiel beim Kuba-Libre-Abend hatten wir einen Vortrag über die Freiheitsbewegung in Kuba, gerade als da damals diese Proteste waren. Da gab es dann eben einen, einen, eine Präsentation darüber von jemandem, der sich damit beschäftigt hat oder ähm, ja, also es geht da auch einfach darum, Spaß zu haben. Äh, beim Whiskyabend erzählt man dann, oder bei der, beim Prohibitionsabend, da gibt es dann halt noch kleine Anekdoten zum Thema Prohibition und wie das alles nicht funktioniert hat mhm. und der Alkoholkonsum hochgegangen ist und die Kriminalität und die modernen äh, Bandenkriminalität aus Amerika äh, ja auch seinen Ursprung in der Prohibition hat, solche Sachen. Also es ist eben der Spagat zwischen komplett Stock im Arsch, nur Politik, immer reinschaufeln, dass ist eben, was wir nicht wollen, aber auch einfach nicht einfach nur sich zu zu besaufen. Also ich kann zum Beispiel sagen, es wird viel getrunken, aber es hat sich noch niemand jemand übergeben im Café Agora oder irgendwie es gab noch keine Schlägerei oder sowas. Und da bin ich eigentlich auch sehr stolz drauf und froh drüber, weil es ist da wirklich äh, eigentlich immer gute Stimmung und die Leute haben einfach Spaß. Ja, du hattest mir auch äh, dazu einmal was auf dem Sunrise gesagt, nämlich ich habe gefragt, äh, also ich bin der, der noch nie, nie in dem Agora war, über das wir gerade reden. In dem anderen schon, darüber reden wir auch später nochmal, ähm, dass es halt wirklich deutlich unpolitischer ist bei euch, als ich es mir vorgestellt habe. Weil du meintest, dass die Gespräche bei euch halt sich fast nie um Politik drehen. Und das finde ich eigentlich auch richtig gut, weil ähm, es ist halt ein Value an sich, halt mit, mit Gleichgesinnten mal untereinander zu sein im richtigen Leben. Und da muss man sich dann nicht die ganze Zeit über Politik austauschen, weil meistens, wenn man sich halt trifft, dann hat man andere Interessen, die halt äh, genauso matchen, weil die meisten Libertären halt auch, auch richtig korrekte Leute sind und äh, über Politik hat man sich dann meistens eh schon genug unterhalten, irgendwie auf Discord oder so. Richtig und ähm äh wie du schon gesagt hast, das hängt ja auch miteinander zusammen. Also die Leute, die sich in der Politik halt, also die halt gegen Zwang sind, die haben dann auch ähnliche Interessen und die verstehen sich dann halt auch dementsprechend gut. So. Und dann zum Beispiel der Taxi, der du hast, hast ja zum Beispiel mal bei Imagora, Agora, da erinnere ich mich noch gut dran, einen Spontanvortrag über Bitcoin gehalten. hast einfach deinen Laptop rausgeholt und hast uns das alles gezeigt. und Das ist halt auch einfach so so. Aber da geht es jetzt nicht darum, irgendjemand äh, die politische Meinung aufzudrücken. Also wir haben da auch Gäste, ähm, also ich sortiere schon ziemlich aus also ich kann ja mal sagen, äh, so Faschos oder sowas lassen wir da natürlich nicht rein. Und wenn wir neue Leute haben, dann werde ich, dann treffe ich mich immer grundsätzlich vorher mit denen an einem neutralen Art auf ein Bier und überlege mir dann, ob ich die einlade oder nicht. Ähm, das heißt, wir haben da eben halt auch dementsprechend schon eine Vorauswahl, aber wir lassen da halt auch Liberale rein. Also es ist jetzt kein anarcho-kapitalistischer ähm, Unterdrückungsraum, wo, äh, wo alle gemobbt werden, äh, die irgendwie äh, Minim Minimalstaatler sind und ähm, das heißt also jeder darf da halt sagen, was der will, solange es halt ähm, jetzt nicht komplett asoziale Scheiße ist und ähm, ja, also da wird jetzt nicht abgehitlert, da bin ich auch sehr froh drüber zum Beispiel, wie sich das Linken vielleicht vorstellen würden, das ist halt total zivilisiert und einfach gute Laune und jeder wird da auch so im Prinzip akzeptiert, wie er ist. Ja. ja, also ich kann auf jeden Fall auch bestätigen, ich war ja schon eben mehrmals da. Es ist sehr base dort, äh, es macht auch sehr viel Spaß. Also da kann man auch mal äh, eine gewisse Reise auf sich nehmen, würde ich behaupten. Und ähm, ja, ich kann es ich allen äh, bloß empfehlen, wenn ihr base seid, dann äh, schaut mal, dass ihr euch vernetzt und äh, sowas ähnliches macht, beziehungsweise vielleicht gibt es das ja sogar schon in eurer Region. Das findet ihr nur raus, wenn ihr selber aktiv werdet. Richtig, kommt zu Liberty Rising, äh, kommt auf den Discord-Server, stellt euch vor, ein paar Vorstellungsgespräche, schaut, ob ihr dazu passt und dann ähm, fragt ihr einfach mal rum. Ähm, ich kann auch sagen, ähm, es ist noch ein, also so jetzt schon fast ein drittes in Planung aber da bin ich gerade nicht up to date, wie da, der Stand ist. Und das ist halt das Tolle, dass die Leute das von sich aus machen. Also das war genau der Plan, dass ich habe einfach gesagt, ich mache das jetzt, weil mir das auch persönliche Befriedigung gibt, mir Egoismus einwand Und ich hatte da Bock drauf und dann habe ich das gemacht. Und dann ist erstmal ein Jahr nichts passiert. Und jetzt ähm, können wir ja sagen, letzte Woche hat eben dann das äh, zweite oder nicht das zweite Café Agora, denn das ist ja was anderes, heißt ja Saluna Agora eröffnet, ähm, irgendwo und ähm, das ist dann eben zum Beispiel auch ein einfacher eigener Stil. Die haben das wie so ein Saloon gemacht, so Cowboy-mäßig, der nicht ganz so wilde Westen. Und ähm, ja, da, ihr wart ja da auch bei der Eröffnung. Wollt ihr da vielleicht noch ein bisschen davon erzählen? Ich muss ganz kurz, glaube ich, noch, äh, wenn du hier schon Liberty Rising plugst, auch noch mal äh, die Seite äh, die marktradikalcc Meetups pluggen. Äh, wir haben zwar noch keine Kaffee-Agoras, äh, aber äh, wenn ihr euch vernetzen wollt, geht das natürlich auch so. Ich habe zum Beispiel ja auch schon mal jemanden mitgenommen äh, ins Agora. Das war auch sehr nice. Grüße ja, gehen raus. Gefallen. Ja, er weiß, wer, dass er angesprochen ist. Ja, und weil du auch noch das, äh, den Saloon Agora angesprochen hast, also da war ich tatsächlich äh, dieses Wochenende bei der Eröffnung. Und also ich muss ehrlich sagen, ich hatte hohe Erwartungen die dann tatsächlich noch übertroffen wurden weil einfach dieses Thema so heftig umgesetzt wurde also ich ich äh, ihr müsst euch das echt vorstellen wie ihr euch so eine western bar vorstellt also jetzt nicht nicht im echten westen so ein saloon aber wie wie wenn irgendwer richtig viel kapital bekommen hätte und äh, und eine richtig geile western bar gemacht hätte genauso haben die es gemacht aber halt mit ganz wenig also die hatten halt nur sich und jetzt auch nicht mega viel Geld, um das äh, halt vorzubereiten. Ähm, und die haben das alles mit kleinen zeigen sich den Kram da zusammengeholt. Und es sieht wirklich richtig gut aus. Und äh, ja, war auf jeden Fall ein richtig nicer Abend. Besonders, ich habe da wieder gemerkt, äh, ich muss halt echt regelmäßig so, so diese Abende haben. Weil wenn es nur einmal im Jahr Sunrise ist oder so, das reicht halt einfach nicht. Und genau deswegen ist das halt auch, auch so wichtig, dass wir davon jetzt endlich mehr bekommen, weil, weil die Fahrt war jetzt auch für mich jetzt äh, eher länger. Also ich nehme es auf jeden Fall noch öfter auf mich, weil es halt einfach so geil ist. Aber ja, ich fände es besser, wenn es auch in meiner Stadt eins gäbe. Ja, das sagen mir viele, dass das gut für die geistige Gesundheit ist. Ähm, also dass es den Leuten einfach gut tut. Und äh, ja, Grüße gehen auf jeden Fall auf, an die Macher vom Salon Agora raus. Also ich habe auch Bilder gesehen. Total beeindruckend, also äh, noch äh, viel krasser, als ich mir das vorgestellt habe, super cool und wir hatten uns ja auch vorher äh, kurz geschlossen und ich habe denen eben dann auch den Tipp gegeben, holt euch die Sachen auf wie wir klein anzeigen, <lacht> weil, ähm, ja, also ihr müsst wissen, ähm, für die Leute, die vielleicht auch mit dem Gedanken jetzt spielen, nachdem sie diesen Podcast gehört haben, auch einen Kaffee Agora zu öffnen oder sowas ähnliches, das ist gar nicht so teuer, wie man denkt, also ich war im Prinzip, also nicht alleine, also ähm, ich habe schon Leute, die da eben zusammenlegen. Aber die, die Einrichtungen und alles zu kaufen, also das habe ich alleine gemacht. Und man kriegt die meisten Sachen sogar gratis. Also die meisten Sachen, die im Agora sind, hat mir jemand geschenkt oder jemand zugeschickt. Äh, hier Markus, du hast mir ja auch mal ein Paket mit zum Beispiel Fahnen von einem echten Segelschiff zugeschickt und die hängen jetzt bei uns an der Decke. Oder ähm, einfach Rass mitgenommen. Mich auch. Auch jedes ja. Mal freut, wenn ich Bilder sehe. Das, das macht mich einfach nur glücklich, wenn ich die Fahnen da sehe. Das also ist, auch das ist schön. doch auch so cool. Wir haben dort einen Steuerrad hängen von einem echten Schiff. Wir haben da deine Fahnenhänge an der Decke. Wir haben eine Schiffsglocke, die früher an einem echten Schiff dran war. Wenn jemand die bedient, außersehen oder aus Spaß, dann muss der eine Runde ausgeben. Also, ähm, äh, also wir kaufen da keine Getränke, aber der muss dann halt, äh, muss dann halt jedem eine Runde auf Bier aufmachen. Und, ähm, ja, das ist einfach schön und äh, ja, also wie, wie gesagt, ihr könnt, ihr könnt das mit ganz wenig Geld durchziehen, wenn ihr einfach nur, ihr braucht so sagen wir mal drei, vier andere Leute, ähm, die da Bock haben zusammenzulegen und dann kann sich jeder irgendwie so eine Art Raum mieten oder so, müsst ihr mal schauen, was ihr findet, was zugelassen ist, natürlich in den gesetzlichen Rahmenbedingungen und ähm, dann kann das im Prinzip jeder selbst umsetzen und das ist gar nicht so schwierig, wie man denkt, wenn man da eine Leidenschaft für hat und wenn man Bock drauf hat, dann macht das sogar richtig Spaß, das da einzurichten und da immer was Neues aufzuhängen und daran zu tüfteln und so. Und dann kriegt das so einen ganz eigenen Charakter. Und das ist eigentlich, ähm, ja, ist gar nicht so schwierig. Einfach mal gucken und ehrlich mit den, mit den Mietern sein. Sagt denen, was ihr da macht, also dass ihr euch da trefft und so weiter. Und dann klärt das ab, ob das alles legal ist und dann go. Ja, und äh, ich glaube, wichtig, obwohl du das ja auch relativ eigenständig, äh, also wie ich das mitbekommen habe, gemacht hast, ähm, also wenn ihr davor jetzt Leute auf den anderen Meetups kennenlernt, es ist wirklich zu empfehlen, das jetzt nicht alleine auf die Beine stellen zu wollen, sondern sucht euch zwei jetzt, stabile yes. Leute, die ihr kennt, wo ihr wisst, die haben da richtig Bock drauf. Und ich glaube, das macht halt auch mehr Spaß, also wenn man das dann irgendwie zu dritt beim Kasten Bier streichen kann, das ist ja irgendwie besser, als, als wenn du da alleine stehst. Also natürlich ist auch cool, wenn es irgendwie alleine macht, würde ich sogar noch mehr unterstützen, aber das ist halt ja. einfach mal so ein Tipp. Ich muss da lachen, weil äh, ich kann mich erinnern, als, als wir diesen Raum hatten, da war da nichts drin, das war nicht mal gestrichen und dann hatten wir einen Einkaufswagen gefunden, der einfach rumstand und dann sind wir damit zum, keine Ahnung, zu irgendeinem Discounter und haben erstmal so eine Palette Turmbäu Radler geholt, das war im, im Hochsommer und dann sind wir da halt alle runter mit dem Einkaufswagen, der stand in der Mitte des Raumes, Turm Radler, alles abgeklebt mit Zeitungen, haben halt einfach zusammen gestrichen und diesen Kasten weggemacht. So. Und das war dann halt auch lustig. So. Dann hat, hat man immer jemanden gefunden, kamen haben sich Leute die Farbrolle halt in die Hand gegeben, gegenseitig, und dann kam halt immer jemand anderes, der mit dem Streichen geholfen hat und so. Also, es ist alles machbar. Ich kenne das Bild, deswegen habe ich genau auch das Beispiel gebracht. Ja, ja. Okay. Äh, okay, wollen wir ähm, sonst nochmal auf unsere Erfahrung, also äh, ich weiß nicht, Johannes, hast du noch irgendwie ähm, eine Story oder, oder hier Tags, <lacht> du warst ja auch, also ich war da ja noch nie, äh, ist ja irgendwas Geiles passiert, was man noch erzählen kann, was da. Ja, zu viel Geiles ist da schon passiert, also da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Aber also, was zum Beispiel auch immer episch ist, also wir hatten es ja schon, es, es kotzt niemand, aber manchmal schlafen Leute auf der Couch ein und das ist auch immer sehr lustig. Oh ja, und dann werden also klar, Klassiker-Fotos gemacht von den Leuten. <lacht> genau. Es sind, es, sind, also, es sind sehr viele asoziale Sachen passiert, das, deswegen klingt das jetzt hier alles ähm, vielleicht etwas zu langweilig, aber die können wir hier einfach nicht erzählen. Aber ähm, äh, ja, keine Ahnung, soll ich das jetzt erzählen? ist halt auch asozial. Oh. <lacht> ja, äh, lieber nicht, aber ähm, sagen wir es mal so. Äh, ich ja, ich glaube, ich, glaub, ich versuche es mal. Also so ein Café Agora, das ist eben ein Begegnungsraum eben auch, wo äh, ja, eben unterschiedliche Menschen aufeinandertreffen, unterschiedliche Dinge auch ausprobieren, äh, <lacht> manchmal miteinander und äh, ja, also... Das klingt jetzt natürlich... Ja, möglichen... ja <lacht> nee, das, das, das war ich nicht. Also, das habe ich zumindest noch nie im Agora gemacht. Also, ich weiß ja nicht, was da sonst so passiert. Aber... <lacht> nee, also, und dann können natürlich auch legale äh, Substanzen äh, konsumiert werden. Ja, rein legale Sachen. Und äh, ja, ich, ich kann eine Geschichte erzählen, die ist schon arg asozial. Ihr dürft euch nicht, das jetzt nicht so vorstellen, als wäre das ständig. Wir hatten einen, einen von uns, der... Der war irgendwie mal alleine da, als wir alle irgendwie pissen waren und dann irgendwie zwei, drei Wochen später sind wir dann wieder im Agora, alle einfach da rum uns, uns am Unterhalten und dann nimmt er plötzlich unter der Couch vor so eine Flasche, die gefüllt ist mit so Apfelsaftfarbener Flüssigkeit und kommt raus, ja, ich musste auch pissen, aber ich habe mich hier alleine gelassen und einer muss ja hier bleiben. Und dann hat er da in diese Flasche gepisst und so, wie lange ist diese Flasche da schon und so, das ist ja mega widerwärtig und so, auch so einer von dem man das gar nicht erwartet. Naja, ich weiß jetzt nicht, ob das eine gute Geschichte war, aber ähm, ja, wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich, aber ähm, ja, oder was auch ähm, einfach schön war, als wir eben im Park sind wir halt öfters, wir haben da auch manchmal Freiboxen gemacht, also wir haben das Sparring gemacht, wir hatten auch jemanden, der gut boxen kann, der uns das auch ein bisschen beigebracht hat. Und eben auch beim Redneck Abend, da haben wir dann auch immer manchmal im Park eben gegrillt. Und dann weiß ich noch, dass wir da im Park waren, enorm marktradikal und sozial kalt gegrillt haben. Und dann kam eben ähm, so Obdachloser, so ein Obdachloser kam an und wollte uns dann halt, als wir so geboxt haben, so zeigen, wie man richtig boxt, und hat uns so halt voll ins Gesicht gefasst und alles so, äh, äh, alles so verändert, dass wir nicht richtig stehen würden und so und, und so äh, dann erklärt, wie man dann doch richtig boxt und so. Ach, ich weiß es nicht, das sind jetzt die zwei einzigen Anekdoten, die richtig schlecht sind, die jetzt aus der Ecke meines Kopfes gekommen sind, aber ich kann grundlegend sagen, dass wir eben auch ähm, zusammen zum Sport gehen, also wir sind halt auch durchs Agora Freunde geworden und jetzt eben auch privat die meisten Leute Freunde und wir machen halt dann auch einfach Privatsachen zusammen, wir gehen zusammen pumpen, wir gehen was trinken, auch nach dem Agora, also wir gehen manchmal einfach ins Agora äh, äh, an einem Abend und dann gehen wir danach noch feiern oder sowas. Und ja, also ich sehe die Leute, die ich halt immer Gora kennengelernt habe, zum Beispiel der D, den ihr ja auch kennt, der Mexikaner, ähm, mit, mit dem bin ich halt auch ja, jetzt du. privat befreundet. So. Und die kommen dann auch alle mit auf Sunrise zum Beispiel und wir fahren da zusammen hin mit einem Auto. Und ja, es ist halt so eine eigene Gang geworden. Das ist echt ganz geiles. Ja, also es war, äh, merke ich jetzt auch, so eine bisschen dämliche Frage nach den Geschichten, weil es, ich kenne ja auch ein paar Geschichten, also äh, nur um es anzuteasern, <lacht> also meine Lieblingsgeschichte ist halt einfach der Pokal, aber du kannst es halt <lacht> einfach nicht erzählen. Okay, so. ich kann Hast die Geschichte kann? erzählen, okay, aber okay. ich erzähle sie so, dass das geht. Okay. Also die, also es geht. Also es gibt bei uns einen Preisträger in den Reihen <lacht> und er hat einen richtigen Pokal von uns bekommen. Und es ist so, ihr müsst euch vorstellen, manchmal machen Menschen Sachen, die sich gut anfühlen, sehr gerne. Die, die ihnen vielleicht schaden körperlich, aber die höchst legal sind, höchst legal. Und ähm, äh, dieser Mann hat es eben äh, ein bisschen übertrieben gehabt mit den schönen Fühlsachen. Und dann, ähm, ja, dann hat er es aber auch gelassen, weil wir sind ja Libertär und keine verjunkten Linken. Und äh, dann hat er natürlich von uns den Pokal bekommen mit, äh, ja den Namen können wir jetzt nicht nennen, aber der Pokal ist nach ihm benannt, der Preis für einen Monat nicht das Schönfühl Sachen machen. Wo der Pokal steht bei uns noch neben unserem Triadenpokal, neben unseren äh, anderen Liberty Rising-Pokal und so steht noch bei uns im Regal. Äh, ja, kleine Anekdote. Ja, und dieser Typ, der ist jetzt auch ähm, der hat jetzt auch davon abgelassen, weil er jetzt sich. Äh, Testosteron in den Bauch spritzt regelmäßig und dann kann man das natürlich nicht machen. Also es sind enorm ähm, gut gelaunte Libertäre, äh, die bei uns unterwegs sind und es ist einfach schön. Also ich finde es auch wirklich schön. Ich finde es auch, auch schön, wie, wie die ganzen geilen, äh, wie ich die ganze Zeit an diesen besagten Mann denken muss und es einfach nur tausendmal lustiger ist, wenn man den auch <lacht> persönlich kennt. Ey, der ist zu uns gekommen, ich kann ja noch mal etwas über den Mann erzählen. Juhu. Der kam zu uns, der kam zu mir am Tag der Hochzeit meiner Tochter und war, hat mich schon eingefallen. Nee, der kam zu mir als Welpe, ich habe ihn von der Straße geholt, er war auf dem letzten Sunrise, also auf dem äh, ersten Sunrise, hat, hat er, war bei uns in der Triade und dann war der noch ein ganz, ganz schmaler Streichholzsohn. Und ganz ungefährlich und hat in seinem Leben nur programmiert und noch nie irgendwas gemacht, was gefährlich war. Und jetzt, fast forward, zwei Jahre später, ist er ein gemeingefährlicher Anarchist. Ultra aufgepumpt, spritzt sich Testosteron und ähm, ja, ist einfach gut drauf und äh, enorm breit gebaut. Und äh, enorm staatsgefährdende Dinge tut er, ja? was ja based ist. So kann man das ungefähr ähm, einordnen. Grüße ja. auf jeden Fall an der Stelle. Grüße gehen ja. raus. Treffende Beschreibung und Grüße gehen natürlich an alle äh, vom Agura raus. Sehr gut, sehr gut. Ja, äh, ansonsten, was ich doch erzählen kann, wir hatten zum Beispiel mal, kennt ihr das Spiel Looping Louis, dieses Kinderspiel? Klar. Ja. Nee. das ist so, da fährt, fliegt so ein Flugzeug in der Mitte und du hast so, so wie so beim Flipper so, Wippen, mit dem du das Flugzeug so abhalten musst, deine Chips wegzuhauen. Und das wird so elektrisch angetrieben, das ist total abgefahren und das hatten wir, wir hatten den Looping Louie Abend einmal, da hatten wir das als Trinkspiel. Also wenn dir der Chip weggeballert wurde von dem Flugzeug, dann musstest du halt einen kurzen trinken. Das war auch eine ganz nice Sache. Ja, also, aber apropos Trinkspiel, äh, du kannst ja noch erzählen, was für ein, was für ein Brettspiel es gibt. Ja, achso, ja, es ja, gibt die Agora Schatzsuche, das ist ein, ein, ein Brettspiel, was wir selber erfunden haben. Das habe ich dann designt und ausgedruckt in so einer Druckerei auf so dicken Papier und wir haben Spielfiguren und alles. Und das ist eben ja nicht nur unbedingt in erster Linie ein Trinkspiel, aber auch es geht auch um Einsätze, die natürlich nicht monetär sind, weil das ist ja illegal. Und es geht aber auch um einfach zum Beispiel Action. Also dann gibt es Felder, das auch mal... Keine Ahnung, trinkt eine Bombe oder macht 20 Liegestütze oder äh, andere Sachen, du wirst besteuert oder solche Sachen. Und ähm, ja, das spielen die Leute immer gerne, aber ich muss warnen bei dem Spiel, das kann man nur zweimal spielen, weil sonst ist man echt dicht danach. Und ja, das gab es auch auf dem letzten Sunrise äh, käuflich zu erwerben. Ähm, kommt aufs Liberty Sunrise 2023 und dann gibt es safe wieder eine neue Auflage der Agora-Schatzsuche. Und ihr könnt dann auch Piraten sein und den Schatz suchen. Ja, ich weiß nicht. Wir müssen, glaube ich, in der Post-Production irgendwo oben rechts so Dauerwerbesendungen einblenden. Ja. <lacht> Aber das ist doch richtig gutes Stichwort. Dann ja. macht doch noch mal Werbung für den anderen Kram. Ja, ja, ja ich, ich genau. mache mal Werbung. Ich mache mal Werbung für ähm, Kapital, also www.kapital-a.de Der Shop für libertäre Aufkleber, T-Shirts, alles, was das Herz begehrt. Der größte Online-Shop, wo auf mehrere Shops die es früher gab, zusammengelegt sind. Es gab etatismusfreie Zone, falls das Leute noch von euch können, das ist da jetzt integriert. Wir haben Rand's Helden, Liberty Rising Merch, Kaffee Agora Merch eben auch, deswegen mache ich Werbung dafür. Da gibt es Kaffee Agora Aufkleber, Tassen, Tanktops, weil wir sind ja alle breit. Ähm, Capital Squad, das libertäre Musiklabel, hat da sein Merch. Chris B., so ein libertärer Künstler. Und da gibt es eigentlich alles, worauf ihr Bock habt. Also, wenn ihr Bock habt, ähm, natürlich auf äh, nicht auf Privateigentum und nur mit der äh, Erlaubnis des Besitzers eure Aufkleber anzubringen, dann geht ihr auf kapital-a.de. Also, das war jetzt tatsächlich äh, 100% ernst gemeint. Ja. Was ja, best ja. ist. Aber zum Glück wissen wir ja alle, dass äh, Staaten zum Beispiel, also sogenanntes öffentliches Eigentum. Es existiert äh, nicht so wirklich. <lacht> genau, es existiert sagen. aber nicht trotzdem Staaten... solltet ihr auch euch die natürlich vorher die Erlaubnis von, was weiß ich, eurer Polizeibehörde ein, einholen. Ja. Aber also so, so ähm, rein, rein philosophisch gesprochen würde philosophisch. ich sagen, dass Staaten natürlich auch kein Eigentumsrecht an irgendwas erwerben können. Und äh, deswegen. Das ist jetzt aber rein ja. theoretischer Gedanke. Und ja, also daraus, daraus können die Hörer ableiten, was sie ableiten wollen. Ja, es steht auf jeden Fall nicht in Verbindung mit, äh, mit dem Thema Stickern oder, oder Ähnliches. Das, das, also von Sachbeschädigung Sach Sach äh, raten wir ab. Und, äh, genau, also ich, ich rate von jeglichen Straftaten ab. Äh, von jeglichen Algorithmus rate ich ab. Ja, also vor allem, wenn man sich erwischen lässt, dann rate ich besonders davon ab. Lasst euch nicht erwischen, Leute. Aber äh, le lebt euer Leben und ähm, ja, macht doch einfach mal eine Kneipe auf, wie wär's damit? Ja, tut, was richtig ist und was ihr für richtig haltet und nicht, was euch irgendjemand von außen aufzwingen möchte. Bist du denn geboren worden, um dich allem unterzuordnen? Ja, das absolut nicht. Aber wisst ihr, wo man sich auch eher weniger unterordnet? Ähm, können wir ein bisschen It's ein... Cool. Äh, thematischen Sprung machen, genau zum Thema Bitcoin. Und zwar insbesondere auch, wir hatten ja das Thema Gegenkultur, da würde ich sagen, da fallen vor allem auch die 21 Meetups äh, drunter. Äh, ich glaube, die meisten sind auch eben auf die marktradikalen, äh, die-marktradikalen.cc slash Meetups eingetragen. Könnt ihr auch vorbeischauen. Vielleicht trefft ihr ja sogar mich. Also ich gehe äh, immer zum 21 Meetup. Ich denke, ich kann da auch ein bisschen was drüber erzählen, weil ich den äh, ortsansässigen 21-Meetup hier bei mir in der Nähe mitgegründet habe. Also wir machen das jetzt seit ein bisschen über einem Jahr. Ich glaube jetzt letzten Monat war äh, das einjährige Bestehen sozusagen. Es hat damit angefangen, dass wir uns äh, zu viert in so einem Restaurant getroffen haben. Und das ist echt immer weiter äh, stetig gewachsen. Also wir, wir gehen jedes, äh, jeden Monat in ein anderes Restaurant. Und äh, treffen uns da, also bis irgendeiner uns mit Bitcoin zahlen lässt. Das hat äh, leider noch keiner gemacht, aber irgendwann überzeugen wir noch mal jemanden. Und ähm, genau, die Leute, die da kommen, die sind eigentlich, ah, die sind nicht eigentlich, die sind alle stabil, ja. Ich, ich, mir würde jetzt echt keiner einfallen, der auf dem Bitcoin oder auf dem 21-Meetup war, der nicht wirklich stabil war und äh, ja, also alle super nett und äh, eben interessiert und ich Würde sagen, die allermeisten, die da kommen, sind eigentlich auch äh, schon libertär. Sie wissen es bloß selber noch nicht. Also. Richtig gut zusammengefasst. Das, ich, das war mein erster Gedanke, als das erste 21-Meetup gegangen war. Genau das. Ja, also, ich. man muss das denen äh, dann zum Teil noch ein bisschen äh, näher bringen, aber äh, ich meine, dass Steuern Raub sind, das, äh, das haben sie alle relativ schnell verstanden. Enormer Raub sind Steuern. Ja, nee, und das sind auch zum Teil Leute, bei denen man das gar nicht so wirklich denkt. Also zum Beispiel jetzt auch, die zu den 21 Meetups kommen. Also ich bin da eigentlich äh, einer der der Jüngsten, würde ich sogar sagen. Und ich bin 23 und es zieht eben auch schon irgendwo sehr heterogene äh, Gruppe an. Also eben, es gibt so ITler, die dann dort sind und dann gibt es so ein paar, ja, ich würde sie mal als äh, Familienväter beschreiben, die halt, irgendwie auf das Thema gekommen sind und äh, damit sich jetzt eben auch beschäftigen. Und dann gibt es äh, noch so ein paar, ja, ich würde so sagen, so Anfang 30 äh, Pärchen, die auch kommen. Also, Aber ist generell eine echt coole Truppe so und ich habe echt jedes äh, Mal sehr viel Spaß. Und ich habe auch noch keinen einzigen verpasst. Also ich fahre auch mal, äh, wenn ich bei meinen Eltern bin, dann drei, vier Stunden mit dem Zug, damit ich 21 Stammtisch nicht verpasse. Ja, also zu dem Stammtisch gehe ich auch auf jeden Fall regelmäßig. Und äh, bei uns haben wir auch ein, quasi ein kleines Agora. Also wir gehen äh, nicht, ähm, also ich bin vor kurzem umgezogen. Und äh, in der Stadt, wo ich herkomme, da war es so, da haben wir uns in der Bar getroffen. Was aber auch richtig geil war, weil äh, wir kannten den, den Eigentümer und wir wussten auch, dass der stabil drauf war. Und deswegen konnte man da auch mit Lightning bezahlen. Der, der hat sich dann den Abend freigenommen. Und äh, seine Frau hat halt die die Bar gemacht und er saß dann auch dabei, war, war richtig cool. Und äh, jetzt, wo ich hingezogen bin, in der Stadt, wo ich jetzt wohne, äh, da haben wir sogar einen privaten Raum, der halt, also das ist von einem Unternehmer und äh, da treffen wir uns immer. Und es ist halt richtig cool, weil es hat echt diesen Agora-Vibe und äh, es sind halt auch, also zum Sunrise kommen nur coole Menschen, in, wenn ihr einen Kaffee Agora aufmachen werdet, werden da nur coole Menschen hinkommen oder ihr werdet da nur coole Menschen reinlassen und zu den 21 Meetups kommen auch nur coole Menschen. Also es ist, eigentlich, es ist eigentlich dämlich, da nicht hinzugehen, weil was habt ihr zu verlieren? Ja und also generell auch Bitcoin, also das war jetzt ja auch nur ein ganz kleiner Teil, den wir angesprochen haben. Also Gegenkultur generell ist da ja auch extrem viel eigentlich äh, am Laufen. Also um mal zum Beispiel ein Shoutout zu geben an äh, die Plep Rap EP. Das habe ich heute beim Pumpen gehört. Das ist schon äh, ziemlich nice und äh, sehr professionell auch gemacht und kann man sich echt äh, anhören. Also Oder eben auch die ganzen äh, Memes und Merch-Sachen, die da alle äh, gemacht werden. Oder auch Filme, ja, zum Beispiel der Human Bee. Also das ist schon äh, wirklich krass, was da kulturell alles äh, organisch gewachsen ist und äh, produziert wird vom ganzen Bitcoin und ja, in Deutschland eben insbesondere 21 Space. Also fettes Shoutout. Ich kann sagen, dass einer der, der Gründer vom 21 Podcast auch öfters in Malgora schon war und immer noch manchmal vorbeikommt. Also auch Shoutout an den, der, du weißt, wer du bist. Also das ist eben dann eben auch alles miteinander natürlich verwoben, was ja Based ist und ähm, das ist ja auch das Ziel. Also es geht ja darum Networking und das soll ja auch das Ziel sein. Also wenn ihr zum 21-Stammtisch geht, nehmt Sticker mit, legt die auf den Tisch, nehmt Liberty Rising-Sticker mit, äh, äh, Flyer mit, nehmt von den Marktradikalen, wie sieht damit oder was weiß ich. Und, ja, wenn, äh, wenn der Shop da ist, dann gibt es von uns auch Sticker und alles. Ja. Also, und der kommt bald, wie immer. Diesmal aber wirklich. Ja, diesmal äh, wirklich. Aber äh, was du gesagt hast zu den Stickern, also da habe ich ein... Äh, den eigentlich mein Lieblingsflyer, den äh, du, Johannes, auch designt hast. Die, da habe ich noch ein paar von rumliegen und die habe ich, äh, als das erste Mal aufs 21-Meetup bei mir gegangen bin, habe ich die letzten, die ich noch hatte, mitgebracht, da einfach auf um den Tisch gelegt. Sehr und gut. Es, es war einfach so schön zu sehen, wie Leute sich das da durchlesen und irgendwie danach mir Fragen stellen, wie das jetzt funktionieren kann. Aber nicht so wie irgendwie wie Andreas Kemper-Leser, äh, die irgendeinen Artikel von dem gelesen haben. Also du meinst, Priva sie werden nicht sofort zum Riddler und da stellen dir ganz spezielle und spezifische Fragen, wie äh, und, und denken sich irgendwelche Rätsel aus, wie das dann ja, der Freimarkt regeln würde. Sorry, genau, das, was wir alle kennen. Also die sind einfach nur interessiert und äh, natürlich sind die dann am Ende nicht vollkommen überzeugt, also wer, wer ist das schon, aber du merkst halt beim 21-Meetup, die Leute sind halt open-minded und deswegen bringt Sachen mit, für die ihr euch interessiert, lasst euch von denen über Bitcoin irgendwie aufklären und dann haben am Ende beide was davon. Also es ist, äh, ist doch einfach nur geil. Ja, ich denke auch, also der ganz große, wie soll ich sagen, Punkt, der eben auch Libertarismus und jetzt die Bitcoin sind im Speziellen äh, am stärksten sogar noch verknüpft, denke ich, ist eben auch österreichische Ökonomie. Also da sind ja auch sehr viele Libertäre äh, interessiert, würde ich sagen und ja, die einzige andere Gruppe, die das so wirklich äh, meiner, äh, ja soweit ich was weiß, macht, äh, sind eben die Bitcoiner und ich meine, es ergibt ja auch Sinn, also aus den anderen, äh, ich würde mal sagen, Mainstream-ökonomischen Theorien äh, folgt ja eigentlich immer, dass Bitcoin scheiße ist, aber Bitcoin ist nicht scheiße, sondern ziemlich cool. genau. Und äh, besonders agoristisch auch. Also das Beste ist ja, die ganzen Bitcoiner sind Agoristen, ohne es zu wissen. Deswegen habt ihr da auch, wenn ihr irgendwie mit dem Thema ankommt, da, da stoßt ihr bestimmt auf Interesse. Ja, es gibt ja auch so äh, Circle Economy Sachen und so weiter. Also vielleicht einfach mal beim, äh, beim ansässigen 21-Stammtisch nachfragen, ob nicht jemand äh, ein paar Produkte für Satz verkaufen möchte. Das soll funktionieren, habe ich mir sagen lassen. Ja, ich, ich äh, habe auch gehört, dass das schon sehr aktiv funktioniert und dass ich äh, ein bestimmtes Naturgut so beziehen kann, was mich auch sehr glücklich macht. Und äh, wegen Circle e äh, Economic, ähm, da fällt mir die letzte ein, und, also nicht die letzte, aber ist die letzte, die ich gehört habe, äh, stand über mich, über de dieses Dorf in Südafrika, wo jetzt eine äh, Circle Economic auf Bitcoin aufgebaut wird. Und äh, damit habe ich versucht, weil, weil ein, ein Familienmitglied ist gerade in Südafrika und äh, das habe ich dem halt geschickt und es ist, war so geil zu hören, wie, wie, wie man dann so Nachfragen bekommt und wie sich die Leute echt dafür interessieren. Weil äh, ich muss halt echt sagen, wie ich schon am Anfang gesagt habe, die meisten Bereiche in unserem Leben sind eh anarchistisch und wenn die Leute das mal raffen, dann... Äh, Interessieren sich da auch für und stellen nicht irgendwie solche komischen Fragen, wo du dann für jedes Problem eine Lösung finden musst. Ja, wie, du bist Anarchist, löst mal alle Probleme der Menschheit. Ha, ja, der, Riddler, schon. der Riddler kommt dann äh, raus plötzlich, ne? Ja, aber ich meine, die meisten Leute, die, die, also wenn die überhaupt nur wüssten, dass eben Staaten ja auch zueinander im Zustand der Anarchie sind, aber ne, anderes Thema, aber da sehe ich auch sehr viel gekopelt zu immer. Ja, also es geht, es geht, vielleicht kann man das nochmal zusammenfassend oh. sagen, darum nicht immer nur rumzuheulen, äh, dass alles schlecht ist. Deswegen habe ich vorhin auch so auf Discord geschissen und auf so Discord-Meetups, sondern halt äh, Workarounds zu finden, wie man das einfach aushebeln kann. Und das ist ja im Prinzip Algorithmus. Also scheiß einfach drauf. Die wollen dich ficken, okay. Dann mach doch einfach äh, irgendwas, was die, wo die dich nicht ficken können. Keine Ahnung, kauf Bitcoin. Geh ins Café Agora, obwohl Corona-Maßnahmen sind, was wir natürlich nicht gemacht haben. Ähm, keine Ahnung. Schau einfach, du. es liegt an dir, die Workarounds zu finden und nicht äh, unbedingt in erster Linie daran, dass der Staat sich ändern muss. Der Staat ist scheiße, aber da kann man jetzt erstmal als Privatperson nichts dran machen. Man kann nur was an seinem direkten Umfeld machen. Und das hat dann ja auch einen Butterfly-Effekt, wie wir vielleicht heute ganz gut darlegen konnten. Ja, und ich meine, man hat heutzutage, das muss man sich ja auch mal denken, wir haben viel mehr Mittel, eigentlich, die wir verwenden können, als so ziemlich die allermeisten Anarchisten, die vor uns gekommen sind. Ja? Wir haben das Internet, wir haben so Sachen wie äh, Verschlüsselung, Ja, egal wie viel Druck darauf ausgeübt wird, die können der Staat kann die Verschlüsselung, wenn alles richtig läuft äh, und gemacht wird, nicht knacken. Ja? Das sagt sogar Edward Snowden. Also generell ja, verschlüsselte Messenger, oder wenn es äh, um wirklich relevante Sachen geht, einfach verschlüsseln. Ja? Das ist äh, schon mal ein starkes Tool. Und eben, ja, wir hatten es schon, Bitcoin und natürlich aber auch Monero. Also, wenn man wirklich äh, Privacy, also Anonymität braucht, dann ist Bitcoin nicht immer ganz perfekt. Deswegen, oder meistens nicht. Deswegen, äh, ja, da vielleicht dann sogar Monero verwenden. Aber wenn man schon Bitcoin hat, kann man die sich easy holen über äh, einen Service wie zum Beispiel SideShift AI. Ähm, ja, zum Beispiel aber auch das Darknet, also es ist tierisch einfach heutzutage da auch einen eigenen Server äh, auf dem eigenen PC laufen zu lassen, das äh, dabei Shoutout äh, an den Zwiebel-Workshop vom äh, letzten Sunrise, äh, da war das nämlich eine Aufgabe bei und es ist halt echt eine Sache von fünf Minuten, das habe ich davor auch nicht gedacht, aber ähm, man hat heutzutage so viele Tools und man muss äh, nur die Augen aufmachen, äh, eine Suchmaschine benutzen und dann kann man sie finden, also ich denke, wenn man auch das Darknet anspricht, dann kommt man äh, gerade bei dem Thema Algorithmus auch nicht um den Namen äh, Ross Ulbricht, also ja, man könnte ihn einen Märtyrer nennen, äh, denke ich. Äh, und, ich möchte ja. nur, ich möchte kurz reinreden und sagen, dass Reus, Ross Ulbricht immer noch zu Unrecht im Gefängnis sitzt. Ähm, ja, ja mit ich nur tägliche Erinnerung. solltet ihr eigentlich jeden Tag äh, jemanden anrufen, random aus eurer Kontaktliste und ihm das einfach so sagen und auflegen. Ja, vor allem weil seine Strafe halt total äh, unverhältnismäßig und auch drakonisch ist. Also er hat ja für einen Victimless Crime, also dass er eine Webseite programmiert hat. Also für die, die nicht kennen, er hat äh, die ähm, ja, wie, wie war jetzt der Name, aber er hat das den ersten Silk Road, oder? Genau, die Silk Road, den ersten äh, Darknet Marketplace, also man konnte dort äh, eben Drogen kaufen, unter anderem. Das war, glaube ich, das Hauptgeschäft, was darauf ablief. Und ähm, ja, einfach dafür, dass er eine Webseite programmiert hat und er hat ja niemanden äh, direkt geschadet, also damit. Dafür mhm. hat er, glaube ich, acht, 80 Jahre oder so bekommen oder noch länger? Nein, zweimal, zweimal lebenslänglich plus 40, glaube ich. Aber, noch gesagt. Aber er wird im Knast sterben, also das ja. ist äh, relativ klar. Und du meintest, es ist ein äh, opferloses Verbrechen, was man dazu noch sagen muss. Er hat nicht nur nichts falsch gemacht, er hat was, er hat ultra vielen Menschen einfach geholfen. Also das ist, ist ja ein richting, richtiger Dienst an der Menschheit eigentlich, so einen Marktplatz zu schaffen, wo Menschen einfach frei handeln können. Also, ja, vor allem, dass er dass er die Idee auch irgendwo, wie soll ich sagen, bewiesen hat. Damit hat er ein bisschen, man könnte sagen, die Büchse der Pandora geöffnet, äh, was das angeht. Also ich meine, seit seitdem äh, gibt es ja immer, wenn die, wenn die Cops allen zumachen, äh, kommt der Nächste daher. Also, ja, dafür wollten sie seinen Kopf haben. Auch noch jemand, zwei Persönlichkeiten, die auch base sind. Und den, den einen, der wurde, sagen wir mal, geselbstmordet, John McAfee, würde ich hier nochmal ansprechen, weil der bei uns auch an der Wand hängt, der Magora. Stabiler Ehrenmann. Und ähm, den haben sie auch irgendwie Vergewaltigung oder sowas vorgeworfen. Und zwar ist das der ähm, Cody Wilson von Defense Distributed, der die erste... Ja, das heißt die erste, aber die, der hat eben die, diese Liberator 3D gedruckte Pistole entwickelt mit seiner Firma. Und das war so schon im Prinzip die erste 3D-Waffe, die jeder sich wirklich ausdrücken ja, und bauen die, konnte. Die vor allem halt auch ins Internet hochgeladen wurde. Und das war ja das große Ding, dass er da dann auch ewig rumgetan hat mit der US-Regierung. Ja, da kann man auf jeden Fall auch Jay Stark erwähnen, der... Äh, auch ein paar Tage äh, dra danach draufgegangen ist, nachdem er von den deutschen Cops gebastelt wurde. Also auch ein absoluter Ehrenmann, der nichts falsch gemacht hat und äh, der Mensch Menschheit einen Dienst erwiesen hat. In der Tat. Rip J. Stark, äh, absoluter Ehrenmann und äh, er wird ewig in Erinnerung bleiben. No. Ja. Ja, Genauso kann man das sagen. Und das äh, da kann man auch noch auf etwas anderes zurückkommen, nämlich äh, dieses Kaffee-Agora-Konzept. Das könnt ihr eigentlich auf alles anwenden. Also äh, ihr müsst da jetzt nicht irgendwie einen Raum mieten und da, keine Ahnung, das machen, was wir jetzt vorgestellt haben. Ihr könnt eigentlich alles daraus machen. Also Johannes, du meintest beim... Erstens Sunrise, glaube ich mal, dass man auch, äh, keine Ahnung, sich einen sich Van mieten kann und da irgendwas machen kann und damit dann zum See fahren mit den Leuten oder irgendwas einfach. Also es ist, ist einfach nur dieses Konzept, dass man irgendwas Gegenkulturelles machen sollte, um halt zu zeigen, dass man halt nicht auf den Start angewiesen ist. Ja, ja, ganz richtig. Also die Idee mit dem Van kam tatsächlich, dass wir Triadentreffen machen wollten, und da hieß es von einem Triadenleiter, ähm, ja, das war im Corona-Winter, das hieß es, äh, ja, wir kommen nirgendwo rein. Keiner hat ein Zertifikat, wir kommen nicht rein, wir können uns nirgendwo treffen, wir können kein Triadentreffen abhalten. Und ich habe dann eben die Idee gehabt, ja, okay, ihr könnt euch keinen Raum vielleicht leisten, vielleicht, keine Ahnung, legt zusammen, mietet euch einen Wohnwagen, einen VW-Bulli oder so, stellt ihn irgendwo ab, wo man Strom hat, dann könnt ihr ihn heizen, macht da Glühwein heiß und das war nur so eine Idee aber auch das, ja, oder zum Beispiel auch, was auch, ja, wo das Sunrise ja in die Richtung geht, aber eben noch ohne Musik leider, so ein libertäres Festival, das würde auch noch in die Richtung gehen, einfach so, man kann sich da sehr viel von den Linken anschauen, ich komme ja auch so ein bisschen aus dem Punk-Bereich und ähm, gehe gerne auf Punkkonzerte und so und höre gerne eigentlich auch ziemlich viele linke Musik, ähm, die haben halt sehr viel sehr richtig gemacht, ne? also das muss man denen schon lassen. Und wir haben eben im Vergleich dazu sehr viel sehr falsch gemacht. Also, ähm, wie gesagt, was soll das überhaupt sein, libertäre Subkultur? Was, was sind unsere Symbole? Was sind unsere Lieder? Und so weiter. Und damit beschäftige ich mich eigentlich auch schon ein bisschen länger. Ich war davor schon woanders aktiv, in einer anderen libertären Organisation und ähm, habe mir immer diese Fragen gestellt. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass... Das zwar ein großer Nachteil ist, dass es eben in Deutschland nicht wirklich eine liberale Geschichte gibt. Es gibt ja eine uralte kommunistische Tradition in Deutschland zum Beispiel. Oder es gibt auch von mir aus eine mega lange konservative Rechte, Neurechte-Nazi-Tradition äh, in Deutschland, ähm, wenn man so einer ist. Aber... Die Deutschen waren halt schon immer so ein Untertatenvolk und hier ist nicht viel Liberales, auf das man sich zurückbeziehen kann. Und das, was da ist, das ist halt so Burschenschaftszeug. Ne? Und ähm, das ist eben ein Nachteil, wie gesagt. Aber es ist halt auch eigentlich unser größter Vorteil, weil wir uns eigentlich alles aus dem Boden stampfen können, ähm, was wir uns nur ausdenken können. Also alles, was, was, äh, alles, was man äh, sich ausdenken, was einem in den Kopf kommt, kann man den Leuten vorstellen und schauen, ob sie es annehmen als subkulturelles Element und dann damit arbeiten. So. Wie gesagt, bei uns hängt auch äh, Cody Wilson an der Wand. So man kennt kein Mensch. Und ähm, ja, es geht halt dann darum, haben die Leute Bock drauf, man soll nichts, nichts erzwingen ähm, und die Leute nehmen ganz viele Sachen halt selektiv an und dann arbeitet man damit halt weiter und das funktioniert eigentlich ganz gut. Also wenn man auch auf das Sunrise guckt, ähm, habe ich schon das Gefühl, dass sich da schon mittlerweile so eine eigene, ja, so, man könnte schon Subkultur nennen, rausgebildet hat, ne? Ja, also äh, meine Idee dazu wäre halt, da habe ich mal drüber nach, also nicht, dass ich das mache, sondern dass das geil wäre. Äh, also so, so, libertäre Waves einfach organisieren, weil bei uns, also die Studenten, es gibt halt so viele Waves bei uns, wo, wo dann irgendwie die scheiß UDSSR-Flagge hängt oder sowas und das kann sich halt kein Mensch geben, aber irgendwie sowas, das äh, erfordert wenig Aufwand und ähm, ihr tut den Menschen damit was richtig Gutes und euch halt auch, weil ist halt irgendwie blöd äh, heutzutage noch, also wohl eher vor ein paar Jahren. Also ich würde sagen, heutzutage gibt es überall, egal wo ihr wohnt, ein Angebot für euch, wo ihr auch Leute in eurer Gegend treffen könnt, wenn ihr euch nur anstrengt. Ähm, ja, aber vor ein paar Jahren war das halt noch anders. Genau, und deswegen macht halt einfach was. Ja, macht libertäre Raves. Äh, passt auch gut zum Thema, ne? Der offene Drogenmissbrauch und so weiter. <lacht> also Raves sind schon enorm libertär eigentlich, ja. Aber leider eben auch ziemlich krass unterwandert natürlich von den Linken. Das stimmt leider. So. Aber das lassen wir jetzt nicht als Schlusswort stehen, oder? Nee. Äh, haben wir denn noch was? Will noch irgendwer was loswerden? Aber was ich vorher vielleicht ein bisschen vergessen habe, war, ähm, ja, man muss natürlich, wenn man sich Kryptowährung kauft, auch drauf schauen, dass das am Ende nicht trackbar ist. Also eben Monero verwenden. Oder die Bitcoin eben also nicht halt irgendwo auf einer Seite kaufen, wo man dann seinen Ausweis hinschicken muss, weil dann könnt ihr das nachvollziehen. Oder verwendet einfach gutes altes Bargeld. Ja. Und äh, in Zukunft wird es da aber noch ein paar andere äh, Sachen geben, die sind also um eben Fiat in Krypto zu verwandeln, aber da äh, das ist alles noch in der Pipeline, also ich schmeiß einfach mal zwei Namen rein, Haveno und Serai, äh, die entwickeln das gerade. Ich habe auch gehört, wenn ihr auf euer 21-Meetup geht und ein absoluter äh, Noob seid, was Bitcoin angeht, da wird es immer jemanden geben, der euch Bitcoin gegen Bargeld verkauft. Einfach, weil die Leute so nett sind und es äh, halt selber auch feiern, wenn, wenn andere neu in den Space kommen. Also da geht einfach hin, fragt nach und irgendwer wird euch helfen. Ja, oder eben auch einfach direkt welche verkaufen. Peer-to-peer, ne? -peer, das ist natürlich immer sehr gut. Also wenn die einen am Ende dann nicht... Äh, verraten, wenn dann die Cops vor der Tür stehen, im schlimmsten Fall. Das stimmt. Ich kann vielleicht noch zum Schluss sagen, weil ich jetzt so viel theoretisiert habe über Gegenkultur und so, oder wir zusammen, äh, es geht gar nicht darum, jetzt künstlich auf Krampf irgendeine Gegenkultur aufzubauen, sondern es geht doch mehr darum, um so eine Art Lebensgefühl. Also was für ein Lebensgefühl hat vermitteln wir den Leuten, wenn die zum ersten Mal zu uns kommen, wenn die zum ersten Mal zum Beispiel ins Café Agora kommen oder was für ein Lebensgefühl vermittelt man oder eben auch nicht, wenn man zum ersten Mal auf einen Stammtisch der liberalen Hochschulgruppe kommt. Ne? Und äh, das ist halt eigentlich das, warum die Liberalen in den letzten Jahren so unerfolgreich waren, weil sie das nicht geschafft haben, das auf die Kette zu bekommen, den Leuten ein eigenes Lebensgefühl zu vermitteln, obwohl es doch eigentlich so einfach sein sollte, weil wir sind ja die Leute, die für Freiheit sind, für Selbstbestimmung, für mach mit deinem Körper, was du willst, äh, hab die Remington im Wandschrank, äh, zieh dir rein, was du willst oder lass es, geh pumpen oder lass es, kauf Bitcoin, Punkt. Ähm, und eben nicht die, äh, die allen Leuten irgendwas verbieten wollen. Und wenn wir das hinbekommen, dass die Leute... Direkt so von so einem Spirit gecatcht werden, wenn die zu uns kommen, wenn die bei uns auf die Meetups kommen, wenn die auf die 21 Meetups kommen, was weiß ich, auf die marktradikalen Meetups, auf die Triaden treffen, dann haben wir auch eine Aussicht auf Erfolg. Ja, also Leute, organisiert euch und äh, Steuern sind raub. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Das kann man, das kann ich nur so stehen lassen. Steuern sind raub und. Ähm, es steht an jeder Ecke, EZB verrecke. Beest.